Das sind Twitter, Facebook und YouTube. Also wenn ich mit Twitter anfange, dann mag ich es eigentlich vor allem, dass mich Twitter zwingt, äh, kurz, knackig und präzise zu sein. Das schärft oft auch den Blick auf die eigenen Themen. Ähm, bei Facebook finde ich es vor allem spannend, dass man mit Menschen in den Dialog kommt. Gerade auch als Organisation, was sonst eher schwer ist. Zum anderen hat man auch die Möglichkeit zu zeigen, dass hinter einer Organisation eigentlich immer Menschen stehen, die dort arbeiten. Und dieser Austausch, der ist schon für beide Seiten, glaube ich, gewinnbringend. Bei YouTube ist es einfach beeindruckend, mit, also wie leicht man inzwischen Bewegtbild und Videos online stellen kann, wie schnell das Ganze geht, wie viel da eigentlich zur Verfügung steht. Und ich selbst bin eigentlich immer wieder darüber oder davon beeindruckt, wie erfolgreich junge YouTuber dann auch ihre Kanäle bespielen. Also ich glaube, von den Reichweiten kann so mancher Fernsehsender träumen inzwischen.